Heute möchte ich als allererstes zeigen, wie man sich bei iSurf anmeldet. Ich habe ein Browserfenster geöffnet. Heute habe ich Google Chrome verwendet. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen Browser verwenden. Heutzutage sollte das mit jedem modernen Browser sollte das funktionieren. Hier oben sehe ich die Adresszeile. Und in diese Adresszeile gebe ich jetzt die Adresse des Systems ein und die Adresse des Systems lautet scholl.ms.de und ich drücke Enter und wenn ihr eine Internetverbindung habt, der isaf server läuft und auch sonst technisch alles funktioniert, sieht diese Login-Seite zurzeit so aus. Ihr habt die Logos von Realschule und Gymnasium und darunter die Anmeldung. Und als erstes seht ihr dort das Feld Account und dort gebt ihr euren Benutzernamen ein. Und ihr seht, dass ich diesen Benutzernamen ohne at scholl.ms.de eingebe, also nur den Benutzernamen und keine ganze E-Mail-Adresse. Und diesen Benutzernamen habt ihr von eurem Lehrer bekommen. Und jetzt gebe ich dort das Passwort ein. und klicke auf Anmelden. Und wenn ich mich vertippt habe, dann passiert genau das. Anmeldung ist fehlgeschlagen. Und dann versuche ich nochmal. Wunderbar, diesmal ist meine Anmeldung nicht fehlgeschlagen und ich habe mich angemeldet und bin auf der Startseite mit meinen Aufgaben Links auf der Seite habe ich den Schnellzugriff und ich sehe hier meinen Namen und so weiter. Ja, das war es schon ähm, zum Anmelden. Und wenn man jetzt hier auf den Namen klickt, sieht man diesen kleinen Dreiecksfall nach unten und kann wieder auf Abmelden gehen und hat dort die Option, sich wieder abzumelden. Eine Sache möchte ich noch äh, erwähnen. Es gibt hier die Option, angemeldet zu bleiben. Ihr solltet nur dann dieses Feld angemeldet bleiben anklicken, wenn niemand außer euch diesen Rechner verwendet, an dem ihr gerade sitzt. Und der Rechner, an dem ihr gerade sitzt, auch passwortgeschützt ist, damit niemand sich mit euren Daten anmelden kann und Unfug unter eurem Namen verbreiten kann. Das war's.